Das ist Georg Holzmann. Georg Holzmann ist Inhaber einer Schreinerei, die er vor einigen Jahren gegründet hat. Und seine Mitarbeiter stellen in dieser Schreinerei Möbelstücke her, also zum Beispiel Fensterrahmen, Schreibtische, Kommoden, Stühle. Herr Holzmann hat für seine Schreinerei einen ganz bestimmten Standort gewählt, nämlich am Stadtrand einer Großstadt. Und wir wollen uns jetzt angucken, warum er ausgerechnet diesen Standort gewählt hat und welche Faktoren hier ausschlaggebend waren. Dazu gibt es einen kurzen Film, der uns einen Überblick über die Standardfaktoren bringt. Das ist Lena. Sie hat gerade ihre Meisterprüfung bestanden und möchte sich selbstständig machen. Lena möchte ein Unternehmen gründen. Dazu muss sie einen Standort finden, an dem sie sich niederlassen kann. Die Überlegungen, weshalb Unternehmen sich an einem bestimmten Standort niederlassen, nennt man Standortfaktoren. Die Entscheidung für einen Standort hängt von der Art des Unternehmens ab. So kann ein Unternehmen von Rohstoffen und Materialien abhängig sein und sich in der Nähe von Rohstoffvorkommen ansiedeln. Andere Betriebe benötigen für die Produktion viele qualifizierte Arbeitskräfte und Facharbeiter. Diese Unternehmen siedeln sich zum Beispiel in der Nähe von Universitäten an. Viele Betriebe wählen ihren Standort kundennah oder in der Nähe von Großbetrieben und fungieren als Zulieferer. Fast alle Betriebe brauchen eine gute Verkehrsanbindung, ob per Auto, Bahn oder LKW. Lena ist Elektrotechnikmeisterin und möchte sich im Gewerbegebiet einer Kleinstadt niederlassen. Sie unterscheidet dabei harte und weiche Standardfaktoren. Die harten Standardfaktoren betreffen ihr Unternehmen direkt und sind messbar. Dazu zählen die Nähe zu ihren Kunden, aber auch Rahmenbedingungen wie die Höhe der örtlichen Steuern. Besonders wichtig ist ihr die Infrastruktur, also zum Beispiel die Verkehrsanbindung und das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften. Für Lena spielen weiche Standardfaktoren eine ebenso große Rolle. Weiche Standardfaktoren sind nur schwer messbar. Ihre Bedeutung ist von subjektiven Bewertungen geprägt. Sie können jedoch entscheidend für die Standardwahl eines Unternehmens sein. So spielt das Angebot an sozialen Einrichtungen, das Kultur- und Freizeitangebot sowie das Image der Stadt oder Region eine besondere Rolle. Ob Linas Entscheidung richtig ist, wird sich an der Auftragslage und an den Gewinnen zeigen. Der Standort hat große Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, auf die Höhe der Kosten und letztendlich auf den Erfolg eines Unternehmens. Schauen wir uns nochmal das Beispiel Holzmann an. Der Standort ist ja hier im, am Stadtrand einer Großstadt gelegen, mitten in einem Gewerbegebiet. Gewerbegebiet bedeutet, dass ganz viele andere Unternehmen hier auch ansässig sind. Und das nicht ohne Grund. Eine Schreinerei ist ja davon abhängig, dass zum Beispiel Holz angeliefert werden muss. Und da haben wir gute Voraussetzungen. Hier im Süden verläuft die Autobahn A3. Dann verläuft durch das, mitten durch das Gewerbegebiet eine Bahnlinie. Und nötig davon haben wir sogar noch eine Wasserstraße. Also gute Voraussetzungen für zum einen Anlieferung von den benötigten Werkstoffen, als auch dann natürlich die Möglichkeit, die fertigen Produkte an den Kunden auszuliefern. In einer Großstadt gibt es natürlich viele qualifizierte Arbeitskräfte. Wir haben viele Schulen, eine Universität und auch viele potenzielle Kunden, die diese Produkte dann kaufen können.